Hallo liebe Freundinnen und Freunde der Astrologie, ich lade euch ganz herzlich ein zu meinem nächsten Livestream mit dem Neumond-Talk am Freitag, den 5. April 2019 um 20.30 Uhr. Diesmal geht es um den Schicksalsneumond im April und warum der so wichtig ist. Außerdem möchte ich euch das Horoskop der 16-jährigen Umweltaktivistin Greta Thunberg vorstellen. Das ist super spannend für alle Evolutionsagenten und alle, die sich für das Wirken Chirons interessieren. Und dann gibt es auch wieder eine Live-Beratung zu gewinnen. Wenn ihr teilnehmen wollt, dann schreibt mir bitte eine E-Mail an meine Adresse unter info at und da muss folgendes drinstehen euer Name, den ich ins Horoskop eingeben darf, der Nickname, mit dem ihr auf YouTube teilnehmt, euer Geburtsdatum, Geburtsort und Geburtszeit und auch eine Frage zu eurem Horoskop, die ich dann deuten kann. Außerdem bestätigt mir bitte, dass ich euer Horoskop öffentlich zeigen darf. Alternativ könnt ihr auch auf meine Homepage gehen unter www.antonialangsdorf.com-livestream. Da gibt es ein vorgefertigtes E-Mail-Formular für die Teilnahme. Und ja, ich freue mich super, wenn ihr zahlreich beim Livestream mitmacht. Und wenn ihr meinen YouTube-Kanal abonniert habt oder noch abonniert, dann denkt dran, hier oben rechts das Glockensymbol zu aktivieren für die Benachrichtigungen und dann werdet ihr eben von YouTube dran erinnert, wenn der Livestream losgeht. Oder ihr kommt einfach so auf meinem YouTube-Kanal vorbei am Freitag um 20.30 Uhr und dann kann es losgehen. Bis dahin, ich freue mich auf euch!